Servus, wir sind hier am Stand von Atomic, bei mir ist der Peter und wir haben hier einen spannenden Ski aus der Redster-Serie. Ja, und zwar den Redster RTI, ein Sondermodell für die Sport 2000. Der Ski wird angeboten von 1,49er Länge bis 1,77. Es ist eigentlich ein klassischer Ski mit der Mittelbreite von 71,5 mm. Das heißt, ein Ski, der eigentlich breitbandig ist für verschiedene Skifahrer. Er kommt mit einem äh, Powerwood Core und einem Titanal Stabilizer. Das heißt, der ist ein Ski, der wirklich schnell und hart gefahren werden kann. Aber man muss nicht. Man kann ihn auch gut rutschen. Man, es ist auch ein Ski für den Genuss-Skifahrer, der aber auch sportlich unterwegs sein will, wenn es die Piste hergibt. Äh, wird ausgeliefert mit der neuen M-Bindung von uns. Super. Sehr breitbandiger Ski. Wir schauen uns mal die Performance auf der Piste an. Bei uns steht wieder der Phil und er hat jetzt von Atomic das Sport 2000 Sondermodell Redster RTI gefahren. Wie war dein Eindruck? Ich würde ihn beschreiben als Race Carver, der gewichtsoptimiert ist. Also ein jeder kann diesen Ski wunderbar beherrschen und zwängt einen nicht in die hohen Tempi hinein. Und von der Zielgruppendefinition? Ich würde sagen Sport Carver, bis ambitionierte Carver, die sich jetzt mal sich mehr zutrauen als der klassische Allrounder, die unterschiedliche Pisten bevorzugen und äh, damit einfach in ihren Skiurlaub gehen möchten und mit einem sportlichen Ski auch diesen verleben wollen. Um einfach Spaß zu haben, ne? Der steht immer im Fokus. Dankeschön. Danke dir.